Salam aus Äthiopien. Wir sind seit langer Zeit wieder hier bei Covid und dann äh, Bürgerkrieg, leider auch. Wir schauen uns Kooperativen an, wir schauen uns äh, Fortschritte bei den Projekten an. Und die Zeit stand ja hier nicht still in den zweieinhalb Jahren, sondern es gibt viel zu berichten, viel zu sehen. Wir sind hier in loyo ähm, einer Kooperative in südwest -Äthiopien. Und was wir hier sehen, sind äh, -babys. dann werden äh, die Farmer die nehmen und werden praktisch alte Bäume mit diesen neuen ersetzen und damit steigt die Produktivität, die Qualität steigt. Ja, allein auf dieser Farm, das sieht man jetzt hier schwierig, 44.000 Ziedlinge, die jetzt hier pro sozusagen Zyklus durchgehen. Ich stehe unter Solarpanelen, die, die wir installiert haben, um, um Wasser hier von der Quelle, in die wir erschossen haben, den Berg hochzupumpen, um hier eine Klima 500.000 Menschen hier im Radius betreut. Und das erste Mal waren wir hier vor ja, ungefähr acht Jahren und da gab es keinen Strom und kein sauberes Wasser. Und das ist irgendwie der Grund, weshalb wir hier so viel in Wasserprojekte investieren. Ich bin jetzt hier an einer Schule. Das ist eine Ausgabestelle für die Kids hier. Und das ist halt Free Water für sie aus der Quelle. Und hier sind 1.168 Schüler. Wenn sie kommen, no, wir know each other.